Wie sieht so ein Video aus? Ich habe Ihnen einfach mal eins mitgebracht, was wir selber produziert haben. Und das sieht dann so aus, dass wir in den Klassenraum eingegangen sind und dann im Prinzip eine Kollegin dabei gefilmt haben, wie sie zum Beispiel in diesem Fall die dialogische Gesprächsform praktiziert, wie sie im Prinzip im Dialog mit den Schülerinnen und Schülern versucht, ein Thema zu bearbeiten und solche Videos schauen wir uns letzten Endes in Ruhe an und schauen, wie hat sie das eigentlich gemacht, was war gut und wo hat vielleicht auch sie noch ein bisschen Optimierungsbedarf.